Also das hier ist unser Hühnerstall 4.0 und der soll die äh, Legeleistung der Hennen äh, überprüfen und darstellen können, weil das ist schon echt schwierig, das rauszufinden, wie viele Eier legt ein Huhn überhaupt und das ist für die Zucht äh, interessant zu wissen. Genau, wenn das Huhn den Stall betritt, wird der Ultraschallsensor hier ausgelöst und unser Mikrocontroller weiß, dass sich ein Huhn im Stall befindet. Dann ist an jedem Huhn so ein äh, BLE-Tag äh, befestigt, ein Bluetooth-Tag. Wenn der im Stall befindet, äh, wenn sich im Stall befindet, dann misst unser Mikrocontroller den Abstand zu dem Bluetooth-Tag. Und wenn der Abstand eine gewisse Grenze unterschreitet, weiß unser Mikrocontroller, dass sich das Huhn im Stall befindet. Wenn das Sun dann ein Ei gelegt hat und den Stall wieder verlässt, rollt das Ei hier über unsere Abrichtung runter und bleibt im besten Fall, das hat es nicht geklappt, in unserem Slot, in dem vorgesehenen Slot da unten. Wenn, wenn, wenn die Huhn den Stall verlässt, ähm, ohne ein Ei gelegt zu haben? Wenn, das, also, äh, wenn dann das Huhn den Stall verlassen hat, dann überprüfen hier unsere Sensoren, unsere fünf ultraschall überprüfen dann die darunter gelegenen Eierslots und äh, wissen dadurch, ob ein Ei dazugekommen ist oder nicht. Und dadurch kann dann unser Mikrocontroller äh, bestimmen, ob das Huhn ein Ei gelegt hat, bzw. welches Huhn ein Ei gelegt hat. Und das ganze wird dann in unsere Cloud Datenbank hochgeladen und lässt sich dann auch über unsere Webseite abrufen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.